Grüß Gott und Hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, ich bin niedergelassener Kind- und Jugendarzt. Hier in meinen Räumen begrüße ich Sie zum dritten Teil meiner Trilogie über Schutzimpfungen aus der Praxis, für die Praxis. In diesem Teil, in diesem Video soll es darum gehen, was kann ich aus meiner Sprechstundenerfahrung darüber berichten, was Eltern umtreibt, wo Eltern Sorge haben. Im umgang mit diesem thema was gründe für ablehnung sind und fangen wir an der hauptgrund ähm, den eltern vorgeben warum sie mit den impfungen ähm, schwierigkeiten haben ist sie haben einfach angst das kind zu überfordern insbesondere weil man so früh damit anfängt die Empfehlungen sind eindeutig, ab Beginn des dritten Monats, also wenn das Kind zwei Monate alt ist, soll mit den Impfungen begonnen werden und da tun sich viele Eltern schwer, diesem jungen Alter ähm, zuzustimmen, dass ein Kind geimpft wird. Sie haben Angst, dass das Immunsystem des Kindes noch nicht reif dafür sei. Jetzt ist es so, dass Angst und Fakten eben zwei verschiedene Dinge sind. Ich verstehe diese Sorge. Da ist so ein kleines Menschenkind und es soll schon geimpft werden. Nur man, man muss wissen und bedenken, dieses kleine Menschenkind ist auf dieser Welt. Und auf dieser Welt gibt es entsprechende Gefahren. Und wenn ich mein Kind auf diese Gefahren hin vorbereiten und schützen möchte, dann muss ich das zu dem Zeitpunkt tun, wo es am sinnvollsten ist. Und am sinnvollsten ist es dann äh, zu tun, wenn es auf der einen Seite vertretbar ist, aus medizinischer Sicht, und auf der anderen Seite aber auch sinnvoll ist. Heißt, ich möchte es dann geschützt haben, wenn es den Schutz braucht. Und deshalb der Beginn um diese Zeit. Wenn man das später beginnt, dann tritt eben der Schutz später ein. Aber das ist dann die persönliche Entscheidung von den Eltern. Der zweite Grund, über den Eltern sich Sorgen machen, das sind die Beistoffe in diesen Impfstoffen. Also sprich, das Quecksilber oder das Aluminium mit dem Hydroxid, was in den Impfstoffen drin sein soll. Quecksilber, das Thiomasal, das war früher in den alten Impfstoffen Bestandteil. Man hat das in den modernen Impfstoffen entfernt, ist also nicht mehr drin. Diese Sorge ist unbegründet. Aluminiumhydroxid ist in manchen ähm, Impfstoffen noch drin, allerdings in einer Dosierung, die unproblematisch ist. Man muss einfach bedenken, dass ähm, unser Leben belastet ist mit Dingen, die nicht so toll sind. Dazu gehört das Aluminiumhydroxid, das ist nicht nur in Impfstoffen drin, das ist in vielen anderen Dingen, die wir äh, mit denen wir täglich zu tun haben, auch drin. Mit dem Aluminiumhydroxid ist es wie mit allem anderen auch. Es macht die Dosis das Gift und wir sind davon überzeugt, dass die Menge nicht schädlich ist. Es gibt noch einen Grund, warum Eltern sehr skeptisch sind mit den Impfungen und dieser Grund macht mich persönlich sehr betrübt. Das ist der, dass man uns Ärzten, also auch mir, unterstellt, ich wäre äh, ein Knecht der Pharma-Lobby oder ich würde davon bezahlt werden und ich würde daran verdienen, dass ich Impfstoffe verabreiche. Das äh, beleidigt mich persönlich. Das ist so, wie wenn Sie einem Bäcker vorwerfen, er würde absichtlich giftiges Brot backen. Ja, also das ist in meinen Augen unter der Gürtellinie und dürfte eigentlich nicht wirklich ein Argument sein. Ich als Arzt versuche, das Beste für Ihr Kind und für Sie zu tun und lasse mich nicht kaufen. Und ich denke, ich spreche für die meisten meiner Kollegen. Ein seltener, aber auch ein nicht zu vernachlässigen, der Grund ist, ein religiöser Grund, dass Eltern aus religiösen Gründen Impfungen ablehnen. So etwa nach dem Sinne, der liebe Gott hat uns das Baby geschenkt und wenn er will, dass das Baby uns weiterhin erhalten bleibt, dann schützt es dieses Kind vor entsprechenden Gefahren und Infektionen und deshalb brauchen wir Impfungen nicht. Ich gebe zu, das gibt's zwar selten, aber es gibt es auch. Und da kann ich als Arzt oder auch aus medizinischen Gründen dem nichts entgegenhalten. Ich habe jetzt die wichtigsten Punkte, mit denen ich in der Sprechstunde ähm, bezüglich ähm, Probleme mit Impfstoffen zu tun habe, erklärt. Sie können ja bei den Kommentaren noch weitere hinzufügen und ich werde dann schauen, ob ich in neuen Videos darüber dann äh, noch sprechen möchte. Schutzimpfungen.